Okay, ja gut, dann begrüße ich Sie und euch alle, die ihr gekommen seid. Das ist sehr schön, wir freuen uns, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind. Ähm, ich bin Karin Gabbert, ich bin die äh, Referatsleiterin des Referats Lateinamerika hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und äh, wir haben hier heute dieses Gespräch, diese Veranstaltung, zu dem Thema, zu der Frage, zu der, zu der übergeordneten Frage, wie ist es den Feministinnen in Argentinien gelungen, die Verschuldung privater Haushalte zu einem gesellschaftlichen und politischen Thema zu machen? Was können wir in Deutschland davon lernen, in Bezug auf die beginnende Mobilisierung von Menschen, die von Armut betroffen sind? Und dazu haben wir hier drei wirklich wunderbare Referentinnen, äh, Expertinnen gewinnen können, Einmal äh, hier rechts neben mir Lucy Cavallero und aus ganz außen Veronica Gago, die ja wahrscheinlich auch einigen schon bekannt sind als Theoretikerin und Aktivistin der feministischen Bewegung in Argentinien. Sie sind Teil des Ni Una Menos Kollektivs, der Bewegung gegen Femizide und aktiv im feministischen Streik. Lucy ist außerdem auch noch Ökonomin. Letztes Jahr äh, erschien das Buch von Veronika Gago für eine feministische Internationale in deutscher Übersetzung und sie hat ein paar Exemplare mitgebracht, die ihr heute für 13 statt für 18 Euro dort hinten bekommen könnt. Oder dort vorne. Je, danke. <lacht> ähm, Susanne Hansen, hier links neben mir, repräsentiert die One Worry Less Foundation auf dem Podium und ist in der Bewegung Ich bin armutsbetroffen aktiv. Ähm, vielen dank dass du kommen konntest ja. äh, wir begrüßen auch oder ich möchte auch die Teilnehmerinnen im stream auf youtube und auf Spanisch in zoom begrüßen in lateinamerika oder wo auch immer ich weiß in berlin haben sich einige haben einige den weg faulerweise gescheut hierher zu kommen und gucken von zu hause zu und äh, in lateinamerika ist es jetzt mittags also es, ich weiß dass einige kolleginnen in der mittagspause vielleicht zuhören wollten also ähm, einen herzlichen Gruß an auch, an auch, auch an euch. Ihr könnt euch an äh, dem Gespräch hier auch gerne mit Kommentaren und mit Fragen in den Chats beteiligen, den meine Kollegin Caro Kim äh, begleiten wird. Und sie wird eure Fragen oder eure Beiträge hier zu mir weiterleiten, zu uns hier auf, den, auf dem Podium. Äh, das Streaming betreut Matze, vielen Dank. <lacht> äh, du kannst auch noch mal Bescheid geben, wenn irgendwas da gemeldet wird oder wir irgendwas beachten müssen. Äh, weiterhin hilft uns, hilft uns Rebecca Warnke bei der Veranstaltung, die, da vorne der ihr vorne schon bitte alle Unterschriften gegeben habt und von ihr die Kopfhörer bekommen habt. Und wir haben hier für ein äh, Gespräch zwischen Lateinamerika und Deutschland auch die Übersetzungsleistung, Übersetzungs von Astrid Junius und Merce Ardiaka. Vielen Dank dafür, dass ihr das für uns macht. Ähm, außerdem war hier noch als Unterstützer Christian Kühn für die Dolmetscherausstattung. Ich weiß nicht, ob er hier noch sitzt. Ah, hallo, da sitzt du. Vielen Dank, du hast viel hin und her geschleppt, das wissen wir. Vielen Dank, was nötig war. Und äh, für die Raumtechnik äh, ist Anne Schindler äh, verantwortlich und betreut sie. Zu unserer Veranstaltung heute hier präsentieren wir eine neue Ausgabe der Maldextra. Und die äh, verantwortliche Redakteurin der Maldextra ist auch hier. Danke Katrin. <lacht> ähm, ihr könnt euch also auch später noch mit Katrin unterhalten über die Maldextra. Maldextra bedeutet links auf Esperanto. Und es ist eine Publikation, die viermal jährlich erscheint. Eine Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sich mit globalen Themen beschäftigt. Die Ausgabe diesmal geht darum, wer an dem Krieg Russlands gegen die Ukraine global gewinnt und verliert. Dass Weizen zur Waffe werden kann, zum Beispiel, liegt daran, dass viele Länder Afrikas und Lateinamerikas ihre Bevölkerung nicht mehr selbst mit Lebensmitteln versorgen können und sie importieren müssen. Dahinter stehen internationale Abhängigkeits- und Dominanzverhältnisse, die wir auf die wir auch heute hier auf dem Podium noch zu sprechen kommen wollen. Zu der dieser 16. Ausgabe der Maldextra haben auch Lucy und Vero einen Artikel beigetragen zum Thema des heutigen Abends. Ihr könnt euch dann gerne die druckfrische Maldextra umsonst mitnehmen und noch nachlesen. Da gibt es noch viel Futter. Diese Veranstaltung hier wird gemacht, wurde organisiert vom Lateinamerika Referat von äh, äh, all meinen Kolleginnen, die auch hier sitzen, Lotta und Ann-Kathrin und Caro und Kirsten. müsste eigentlich Dank, Ann-Kirsten ist auch da. Also wir haben uns lange mit diesem Thema schon beschäftigt und hatten lange vor, äh, zu diesem Thema eine Veranstaltung zu machen und äh, aus der feministischen Bewegung Argentiniens äh, äh, Freundinnen zu holen, die, äh, mit denen wir darüber diskutieren können und wie wir das mit Deutschland verbinden können. Ähm, dass wir endlich über diesen feministischen Blick auf private, staatliche und globalen Schulden diskutieren können. Es war schwierig, eine Referentin aus Deutschland zu finden. Vielen Dank, Susanne, dass du so kurzfristig eingesprungen bist oder dich bereit erklärt hast. Wir haben überlegt, warum das wohl so schwierig war. Wir haben immer nach, einem, wir haben nach, nach dem deutschen Blick gefragt und haben erklärt, was Vero und Lucio, und in, Lucio und in Argentinien dazu arbeiten. Und ein feministischer Blick auf Privatverschuldung, das schien wohl vielen zu kompliziert oder zu weit weg von ihren Kenntnissen. Wenn wir über Staatsverschuldung hätten diskutieren wollen oder den IWF aus rein männlicher Sicht, dann hätten wir wahrscheinlich einfach eine, einen Referenten gefunden oder eine Referentin. Dabei haben wir immer erklärt, dass es nicht um Privatverschuldung in einem engen Sinn gehen muss, denn dazu geht es, in, gibt es in Deutschland nicht nur keine Bewegung wie in Argentinien, sondern auch wenig Zahlen. Die wenigen, die es gibt, die werde ich nachher noch vorstellen, die, denn, denn die sind wirklich auch trotzdem interessant. Und wahrscheinlich auch nicht so bekannt. Wir haben auch erklärt, es geht eben nicht um Privatverschuldung in einem engeren Sinn, sondern, sondern wie Vero und Lucy das nennen, um eine Ökonomie des Gehorsams. Um Menschen, die sich schämen, weil sie sich und ihren Kindern Lebensgrundlagen wie Wohnen, Bildung, Gesundheit nicht leisten können oder nicht mehr leisten können und was sie dafür tun, zum Beispiel sich verschulden. Aber Vero und Lucy können auch, wenn ihr wollt, später noch genauer erklären, was sie mit der Ökonomie des Gehorsams meinen. Heute wollen wir erfahren, wie es in Argentinien aussieht und das mit Deutschland vergleichen. Wie sieht Verschuldung und Verarmung, Verarmung aus? Wer organisiert sich? Was gibt es für Schwierigkeiten und Erfolge und was können wir voneinander lernen? Aber auch, was können wir vielleicht doch nicht vergleichen, vielleicht weil der deutsche Staat ein Vermögenderer ist als der argentinische und die Ökonomie des Gehorsams daher hier ganz anders funktioniert. Und darüber kommen wir hoffentlich auch noch auf die Ebene der globalen Schuldenpolitik. In der Maldestra in der Neuen, steht, Schulden sind Abhängigkeitsverhältnisse. Äh, was wahrscheinlich hier kaum jemand weiß, ist, dass der deutsche Staat 2,6 Billionen Euro Schulden hat. Billionen, eine Billion sind 1000 Milliarden, also der deutsche Staat hat 2,6 Billionen Euro Schulden. Der argentinische Staat konnte letztes Jahr einen IWF-Kredit von 57 Milliarden, also einen Bruchteil, nicht zurückzahlen und war bankrott. Das ist ein Beispiel für die internationalen Abhängigkeitsverhältnisse, zu denen wir vielleicht auch noch kommen werden. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen zu viel vorgenommen, aber wir probieren. Als erstes möchte ich äh, Lucy Vero und Susanne bitten, uns zu erklären, welche die Bewegung zu erklären, die hinter der Politisierung der privaten... Schulden in Argentinien stehen und die in Deutschland sich gerade bilden gegen die Verarmung in Deutschland. Lucy, in eurem Artikel in der Maldestra nehmt ihr Bezug auf das feministische Kollektiv Ni Una Menos, das 2017 zum ersten Mal das Motto Vivas libres y des endeudadas nos queremos. Jetzt habe ich hoffentlich kein Chaos gestiftet, weil ich Spanisch geredet habe, also lebendfrei und schuldenfrei. Kannst du uns den Hintergrund dieses Kollektivs bitte erklären? Okay, also jetzt habe ich auch die Frage ganz vollständig übersetzt bekommen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung an Karin, aber auch an die Rosa-Luxemburg-Stiftung und dass sie diese Forschungsarbeit mit unterstützt, also auch mit der Übersetzung des Buches. Das ist ja sozusagen eine feministische Lesart des Themas Schulden. Die Gruppierung Neonamenos, die Bewegung Neonamenos entsteht 2015. Ich fasse das wirklich sehr kurz und knapp zusammen. Das ist sozusagen eine kollektive Reaktion von der Straße aus gegenüber der geschlechtsbasierten Gewalt in Argentinien. Aber über die Jahre hinweg, also da wurden Strategien entwickelt für unterschiedliche Organisations- und Auseinandersetzungsformen, wo dann auch die Frage gestellt wurde, aus welchen Gründen nimmt die Zahl der Feminizide so zu? Und bei diesem Prozess, da haben wir auch das Instrument des Streiks inkorporiert. Also das ist auch ein Instrument, das es möglich gemacht hat, eine gemeinsame Fragestellung aufzugreifen, nämlich sich die Frage zu stellen, welche wirtschaftlichen Gründe stehen hinter dieser geschlechtsbasierten Gewalt und auch die Verknüpfung sich anzuschauen zwischen geschlechtsbasierter Gewalt und wirtschaftlicher Gewalt. Und bei der Organisation dieses Streikes, es war ja auch der erste internationale Streik, das lief zusammen mit einem Schuldungsprozess in Argentinien, den es so noch nie gegeben hatte. Also gleichzeitig gab es eben diese... Massenbewegung und gleichzeitig hat sich das Land wie noch nie verschuldet und ich denke, das ist wirklich etwas, das unsere Bewegung auch ausmacht. Wir gehen auf die Straße zu einer der schwierigsten Zeitpunkte in der Geschichte des Landes, vielleicht wenn man das wirtschaftlich so betrachtet und das ist natürlich etwas, das einen Einfluss hatte auf diese Organisationsmomente. Diese Organisationsmomente wurden von unterschiedlichen Gruppierungen mitgetragen. Also ein erstes Merkmal wäre hier, dass wir auch aufgegriffen haben in dem Buch, war die Frage, wie Verschuldung wirkt in unterschiedlichen Situationen. Also wir haben versucht, diese Frage aufzugreifen, dass es bestimmte abstrakte Finanzströme gibt, die aber dann homogen Auswirkungen haben auf alle. Wir haben uns die Frage gestellt, was aber dann auch gleichzeitig die unterschiedliche Auswirkung war in unterschiedlichen Situationen. Also ich will hier gar nicht weit ausholen, aber es gibt natürlich aus feministischer Perspektive unterschiedliche Faktoren, warum wir erklären können, wie dieser Verschuldungsprozess dann aufgegriffen wurde und weiterentwickelt wurde. Also das Instrument des Streiks, hat es auch möglich gemacht, diese Analyse aufzunehmen zum Hintergrund, zum wirtschaftlichen Hintergrund der geschlechtsbasierten Gewalt. Und da war die Figur der Verschuldung eben enorm präsent. Und dann haben wir uns auch angeschaut, wie wir die Wirtschaft von den Haushalten ausdenken können, vom Zuhause aus. Wir haben einen Prozess angestoßen, wo wir gesehen haben, die Auswirkungen der, Auslands, der, der Auslandsverschuldung, wie wirkt sich das aus auf die Haushalte, auf das Zuhause. Wir haben gesehen, okay, es gibt diese makroökonomische Schuld, das führt aber gleichzeitig zu einer stärkeren Verschuldung der Haushalte und auch zur Bestreitung der Lebenskosten Lebenshaltungskosten. Wir haben zum ersten Mal auch gesehen, dass ein stark feminisierter Prozess ist und das ist, Verbindet uns auch vielleicht mit der Erfahrung der Genossin, der Kollegin hier auf dem Podium. Also, das sind ja Frauen, die sich in prekären Arbeitssituationen befinden oder die nicht ausreichend Bezüge erhalten. Mit, von einer Person, mit der sie, von einem ehemaligen Partner, mit dem sie vielleicht nicht mehr zusammenleben und gleichzeitig müssen sie sehr viel Care-Arbeit leisten. Also es gibt eine klare Verbindung zwischen diesen Verschuldungsprozessen und der sozialen Reproduktion. Und die Achse, die, die, die der Feminismus eingezogen hat, durch diesen Prozess und dieses Anstoßen, das Ganze von den Haushalten aus zu denken, also all das hat es uns möglich gemacht, das zu politisieren, die Verschuldung zu politisieren aus einer neuen Perspektive und ich glaube im Verlauf des Gesprächs, da werden wir noch darauf eingehen, welches die Innovationen hier sind, also die epistemologischen Innovationen, um die Auswirkungen der Verschuldung zu verstehen. Ja, vielen Dank, Lucy, Vero. Vielleicht kannst du auch noch genauer darauf eingehen. Also Lucy hat das ja schon kurz angerissen, aber wie entstand das? Also wir haben ja gesehen, es gab das Anwachsen der feministischen Bewegung und gleich den, den, das, den Anstieg der Verschuldung, aber vielleicht kannst du noch genauer darauf eingehen, wie die feministische Bewegung das Thema der Verschuldung aufgegriffen hat, als ein Thema der Auseinandersetzung und wirklich auch als umkämpftes Feld. Also diese, dieses Thema der Verschuldung mit aufzugreifen in die Kämpfe, mit einzubeziehen. Vielen herzlichen Dank. Also können Sie mich alle gut hören? Okay, das hat ja den Anschein, dass das gut klappt. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Vielen Dank, Karin, für die für die Organisation Caro an Katrin und alle anderen. Barbara. Also vielen herzlichen Dank für die unterschiedlichen Aktivitäten, die wir ja im Rahmen dieses Besuches durchführen. Bei diesen Auseinandersetzungsprozessen von Seiten der feministischen Bewegung, das haben wir von Seiten von Una Menos angestoßen, aber auch mit anderen Gruppierungen zusammen. Und da gab es ein bestimmtes Merkmal. Und das Ganze kann in dem Slogan zusammengefasst werden, am Leben frei und ohne Schulden, so wollen wir leben und sein. Wir wollen am Leben sein. Wir wollen klar diskutieren können, welches die Voraussetzungen für Freiheit sind, aus einer feministischen Perspektive heraus. Und diese Freiheit kann überhaupt nicht abgekoppelt werden von der wirtschaftlichen Autonomie. Das war etwas ganz Klares, das haben wir in diesem Motto sozusagen mit aufgefasst. Und wir haben das dann versucht zu konkretisieren, über dieses Spezifische der Verschuldung. Und wir haben gedacht, das hat vielleicht erstmal gar nichts mit den Feminiziden, mit den Transvestiziden und der Mordung von Transpersonen auf ihres, aufgrund ihres Transseins zu tun. Aber wir haben dann gesehen, dass es dann diese Bande und Verbindungen gibt, die es möglich gemacht haben, warum eine mangelnde wirtschaftliche Unabhängigkeit und warum die Verschuldung eigentlich ein strukturelles Merkmal sind für geschlechtsbasierte Gewalt und das haben wir aus unterschiedlichen Perspektiven uns angeschaut. Wir haben eben dieses Motto ins Leben gerufen und dann haben wir uns die einzelnen Teile genau angeschaut in unterschiedlichen Workshops oder Fortbildungen, auch im Zusammenhang und Zusammenarbeit mit Gewerkschaften oder Universitäten oder anderen feministischen Organisationen. Wir haben eigentlich eine Bildungsarbeit etabliert und entwickelt. Politische Bildungsarbeit haben wir unternommen, die es dann möglich gemacht hat, dieses Motto weiterzuentwickeln. Und dass das dann auch aufgegriffen wurde von unterschiedlichen Gruppierungen und Einzelpersonen. Und dass wir insbesondere die Idee ablehnen, dass die Finanzen etwas sind, das nur Experten verstehen, die weiß und männlich sind. Das ist ja etwas, das wirklich im allgemeinen Verständnis sehr etabliert ist. Finanzen ist etwas sehr Abstraktes, das wirklich nur von universitären Experten besprochen werden kann. Und wir haben einfach gesehen, jene die das übernehmen und jene, die dann Verantwortung übernehmen in wirtschaftlichen Krisen, das sind Flinterpersonen. Und es gibt einfach sehr viel Wissen, das nicht autorisiert ist, das, ist nicht, das nicht wertgeschätzt wird und wir müssen das aber ganz klar mit einbeziehen, um Makroökonomie diskutieren zu können oder auch Steuerreformen diskutieren zu können oder die Einnahmen oder die Kosten, die mit bestimmten Dienstleistungen einhergehen. Also ich denke, da gibt es schon einen Akt des Ungehorsams. Nämlich, dass die wirtschaftliche Diskussion im Zentrum des Feminismus steht. Und dass wir das mit unseren Instrumenten machen und mit unserer eigenen Sprache. Und dass wir diese Idee radikalisieren, dass der Feminismus über alles sprechen kann und nicht nur darüber, was irgendwie erlaubt ist oder auf diese geschlechtsspezifischen Kategorien zugeschnitten ist. Entschuldigung. Ähm, Susanne, du bist Teil der Bewegung Ich bin Armutsbetroffen. Äh, kannst du uns erklären, was das für eine Bewegung ist und warum ihr euch organisiert habt? Ja, kann ich machen. Erstmal vielen Dank, dass wir überhaupt heute kommen durften. Ähm, es war kurzfristig, aber es war spannend und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Ähm, was die Bewegung ist? Ähm, Hashtag, wir sind oder ich bin armutsbetroffen, ist eine Bewegung, die ist am 17. Mai durch ein Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter entstanden. Da hat nämlich eine alleinerziehende Annie äh, aus Nordrhein-Westfalen ihre ganze Wut über, über ihren Alltag, ihr, ihr schwieriges Leben einfach rausgeschrieben. Und wir kamen innerhalb kürzester Zeit, haben sich hunderte Leute, Userinnen und User darauf gemeldet und gesagt, mir geht es genauso. Und auf einmal ist so eine Welle, ähm, virtuell entstanden, dass Armutsbetroffene, ich bin selber auch armutsbetroffen, auf einmal das Gefühl hatten. Wir können sagen, dass wir es sind. Bisher haben wir uns immer alle versteckt. Wir waren so wir waren nicht da, wir sind nicht sichtbar und ähm, plötzlich hatten wir alle ein Gesicht und eine Sprache und wir haben ganz schnell ist das Bedürfnis entstanden zu sagen: Wir wollen gar nicht immer nur auf Twitter bleiben. Wir wollen aber auch nach draußen gehen. Wir wollen der Gesellschaft zeigen, es gibt Armut. Und dieser Sozialstaat, der ja angeblich in Deutschland so unheimlich gut funktioniert, tut es eben nicht. Und ähm, dann haben sich Ortsgruppen gebildet und Menschen sind auf die Straße gegangen. Und inzwischen sind wir als sehr junge Bewegung, also das erste Mal, dass wir auf der Straße waren, das war Himmelfahrt, das ist noch nicht so lange her. Inzwischen organisieren wir unseren ersten Protest in Berlin. Am 15.10. werden wir vom Kanzleramt ähm, eine, einen großen Protest machen und wir finden großen Widerhall. Das heißt, es wird gesehen, dass das ein großes Problem ist, weil es ist ein großes Problem. Und was ich sehr spannend gerade fand bei der Vorstellung von euch, ähm, wir wir wollen das ziehen es ja quasi andersrum auf. Also wir als Bewegung werden unterstützt von einer Stiftung, die es schon seit ein paar Jahren gibt. Seit 2019, also 2020 ist sie gegründet. Sie arbeitet schon ein bisschen länger, organisiert Direkthilfen im Internet oder über Twitter für armutsbetroffene. Sie nennt sich Sorge weniger, Sorge weniger. Und der Gedanke da war erstmal überhaupt, Not zu lindern. Wir leisten Direkthilfen für Menschen, die in Not sind. Das war der Gedanke der Gründenden. Und ähm, dann haben sie 2020 wurde daraus eine Stiftung und der, der ein Punkt war zu sagen, wir leisten Direkthilfe, wir, wir bringen Privilegierte und Menschen zusammen, die notleidend sind, damit sie sich gegenseitig kennenlernen und helfen. Aber ein Standpunkt oder eine Säule dieser Stiftung, die noch gar nicht äh, so bei uns entwickelt werden konnte, weil die Zeit einfach nicht da war, weil die Not so groß ist, ist eben ähm, Lösungsansätze zu entwickeln in einem Graswurzel-Think-Tank. -Think -Think also, dass wir dann, wenn wir weiter sind, einfach gemeinsam von der Lebenserfahrung und der Lebenssituation Armutsbetroffener, die in Deutschland auch hauptsächlich weiblich sind, eben Lösungen zusammen entwickeln wollen mit Forschungseinrichtungen, mit der Poli also mit, mit unabhängigen Leuten, dass wir der Politik vorschlagen können. Das müssen wir anders machen. So kann diese Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Und das finde ich jetzt gerade total spannend, weil wir im Grunde genommen quasi aufeinander zuarbeiten. Das finde ich, also finde ich total spannend. Ja, wir können noch weiterreden, da ist noch Zeit. <lacht> Danke, Susanne. Ähm, die zweite Runde wäre ein bisschen zu fragen, äh, was gut funktioniert hat und was schwierig war. Also, äh, Luzi, was hat gut funktioniert an äh, Bündnissen äh, und an ähm, Politik beeinflussen und an Antworten auf Politik oder was hat auch nicht gut funktioniert? Kannst du da vielleicht was sagen, weil das äh, sozusagen gerade auch... Ähm, dieser Austausch, gerade offenbar für Deutschland, hier auch sehr interessant ist. Bündnis äh, zu diesem Thema, also zu diesem konkreten Thema, nicht im Allgemeinen. Ah, okay, ja. Also ich denke, das hat wirklich gut funktioniert. Das war innovativ, als wir vorgeschlagen haben, dass wir querschnittsmäßig vorgehen, um Verschuldung zu denken aus einer feministischen Perspektive. Wenn da zum Beispiel Kleinbäuerinnen mitwirken, dann ist natürlich die Frage, warum müssen sich diese Frauen überhaupt verschulden? Was sind die Gründe, die makroökonomischen Gründe, die dazu führen, dass diese Frauen sich verschulden müssen? Und gleichzeitig stellen wir uns die Frage, warum SexarbeiterInnen oder Flinterpersonen sich verschulden müssen. Warum ist das so? Warum müssen junge Menschen sich verschulden? Das ist ja etwas, das wir sehr stark bearbeitet haben. Also Häufig ist es ja so, dass die jungen Menschen erst verschuldet sind und dann eine Arbeitsstelle haben. Das heißt, diese jungen Menschen sind eigentlich ein Leben lang verschuldet, insbesondere in Argentinien, und sie haben prekäre Arbeitsstellen. Also die Verschuldung ist plötzlich eine Kontinuität im Leben. Aber die Jobs, die Arbeitsstellen, das ist immer nur etwas Punktuelles. Ich denke, das hat gut funktioniert, diese Fragestellung so aufzugreifen und zu sagen, ja, es gibt eben nicht diese homogene Auswirkung der Makroökonomie oder auch der Verschuldung im Privaten, sondern eben diese Differenzierung. Wie mit Schuld Verschuldung umgehen, das ist natürlich eine riesengroße Fragestellung, und da müssen natürlich Strategien auf verschiedenen Ebenen entwickelt werden. Zunächst einmal im Fall der häuslichen Verschuldung, also da müssen wir uns die Frage stellen, warum es überhaupt diese Verschuldung gibt und das aufgreifen, wie das ja auch schon angesprochen wurde. Also warum gibt es überhaupt diese Verschuldung? Und dann muss man natürlich auch noch diskutieren oder dafür kämpfen, dass es mehr Einnahmen gibt, ein größeres Einkommen. Was uns gefehlt hat, war eigentlich, dass wir eine Strategie nicht entwickeln haben können, um das aufrechtzuerhalten. Also erfolgreiche Strategien aufrechtzuerhalten für Entschuldung im Bereich des Privaten. Und bei der öffentlichen Verschuldung, der Verschuldung der öffentlichen Hand in Argentinien, also da gibt es auch eine Problematik. Eines der großen Probleme bestand darin, dass es eine Neuverhandlung gibt zum Thema Auslandsverschuldung und das aber während der Pandemie und es gab gleichzeitig keine sozialen Mobilisierungsprozesse. Das war doch etwas, das wirklich sehr schwer war. Also wir haben natürlich sehr viel über Verschuldung nachgedacht und das war ein politisiertes Thema. Und das Problem bestand darin, dass die Pandemie das sozusagen unterbrochen hat, dass die Straße dann nicht mehr präsent war bei diesen Politisierungsprozessen der Verschuldung und dieser Art von Schulden auf die Rolle der Pandemie in, bei Schulden machen und Armut zu, äh, zu sprechen. Ähm, Susanne, ich wollte jetzt würde dich fragen, wenn ihr zur Demo am 15. Äh, Oktober vom äh, Kanzleramt äh, mobilisiert, äh, dann bedeutet das ja wohl, dass ihr nicht glaubt, dass diese verschiedenen Entlastungspakete euch etwas bringen, oder doch? Nein. <lacht> Nein, die Entlastungspakete bringen uns in der Tat recht wenig. Also es gibt schon äh, kleine ähm, Hilfen, die einzelnen Gruppierungen helfen. Also es ist natürlich unheimlich zu begrüßen, dass die Studierenden jetzt erstmal berücksichtigt werden und ein Energiegeld bekommen. Das gleiche werden die Rentnerinnen und Rentner jetzt auch bekommen. Das ist natürlich ein, ein großer Schritt, dass die diese Einmalzahlungen bekommen. Das reicht nicht aus. Es reicht überhaupt nicht aus. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ähm, genau das gleiche ist es mit dem sogenannten Bürgergeld, das ja eingeführt werden sollte, das inzwischen ja auch schon den Label Bürger Harz bekommen hat. Das sind 53 Euro mehr. Kindergeld wird angerechnet, das heißt wir können dieses tolle 18 Euro mehr pro Kind, hat kein Mensch, der Hartz IV bekommt, oder dann das Bürgergeld, hat irgendetwas davon großartig, weil es wird gegengerechnet und fließt genau, also fließt genauso rein, dass es wieder rausgeht, so. Und 53 Euro mehr. Im Endeffekt ist das noch nicht mal der Inflationsausgleich der vergangenen Jahre. Es ist schon 2014 vom Bundesverfassungsgericht geurteilt worden, dass die Berechnungsgrundlage für Hartz IV nicht verfassungskonform ist. Die Bundesregierung mogelt sich seitdem, egal unter welchem Vorzeichen sie steht, immer wieder mit faulen Ausreden raus. Das Geld reicht hin und vorne heute nicht. Wir haben in der Stiftung früher ähm, vor den Krisen, äh, vor der Krise Anfragen gehabt, so Mitte bis na, gegen Ende des Monats. Die letzte Monatswoche kamen Anfragen, könnt ihr uns bitte helfen, wir haben kein Geld mehr so für Lebensmittel. Inzwischen melden sich die Menschen schon am fünften des Monats, am elften des Monats, die brauchen doppelt so viel Hilfen mittlerweile, weil sie einfach nicht mehr von dem leben können, was der Staat ihnen gibt. Ich selber kenne Menschen, habe letztens mit jemandem gesprochen, der Mukovizidose hat. Der sagte mir dann, naja, am Mitte des Monats muss ich mich entscheiden, ob ich Sauerstoff nehme oder Lebensmittel mir kaufe. Und das höre ich von vielen Leuten, die sagen, Medikamente oder Essen ist für mich im Moment schon die Entscheidung. Mitte des Monats mit 53 Euro mehr, wenn es Hartz IV sind. Und die Rentnerinnen werden ja auch nicht mehr bedacht und die Rentner... Das ist wirklich lachhaft, deswegen gehen wir auf die Straße, deswegen stellen wir Forderungen. Wir wollen einfach eine gerechtere Umverteilung dessen, was da ist. Es gibt ja genügend Geld, es ist ja vorhanden. Es ist nur kein Wille da, zu eine, für eine Solidargemeinschaft einzugestehen und die armen Leute, die wirklich arm sind, die sich das nicht ausgesucht haben, zu, be, zu, ja, zu schützen oder ihnen auch ein Leben in Würde zu ermöglichen. Vielen Dank. <lacht> Danke, Susanne. Ähm Jetzt springen wir wieder nach Argentinien. Ich glaube, wir werden auch noch mehr Verbindungen sch äh, ähm, schlagen können oder äh, herstellen können. Ich wollte dich fragen, ähm, Vero, warum ihr Verschuldung eine neue Form der Ausbeutung nennt. Also genau aus dem Grund, was äh, Susanne ja beschrieben hat. Was wir uns angeschaut haben über Jahre hinweg, über mehrere Jahre hinweg, war die Frage, wie die Einnahmen einfach nicht mehr ausreichen, um über die Runden zu kommen. Und deswegen wird die Verschuldung eigentlich zu einem... Ersatzelement auf das man zwangsmäßig zurückgreifen muss. Also die Verschuldung ist nicht etwas, um sich was besonderes zu leisten, sondern das ist plötzlich etwas, zu dem man gezwungen ist, um sich bestimmte Sachen überhaupt kaufen zu können. Also Einkommen und Verschuldung, das ist etwas, also das zusammenläuft und die Menschen werden dazu gezwungen, das gemeinsam zu übernehmen, um leben zu können. Genauso wie du das beschrieben hast, um Lebensmittel zu kaufen oder Medikamente zu kaufen oder einfach auch die, Grundver die Grundkosten einer Wohnung zu denken. Also das ist sozusagen, die Einkommen sind abgewertet, das ist eine Voraussetzung dafür, dass die Verschuldung überall präsent ist, wie ein Kapillarsystem überall eindringt und dann eigentlich zum Sauerstoff der alltäglichen Wirtschaft wird. Und das ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Denn darüber können wir dann auch verstehen, wie die Verschuldung zu einem Wesentlichen Faktor wird für die Wirtschaft der Haushalte. Das gilt dann nicht nur für einige Haushalte, die bei einigen Ausnahmefällen dann sich verschulden müssen, sondern die Verschuldung ermöglicht es überhaupt, über die Runden zu kommen, überleben zu können. Und das verändert wirklich die Beziehung zwischen Lohn, Einkommen und Verschuldung. Und gleichzeitig gibt es eben auch diese enorme Präsenz des Finanzwesens. Das ist etwas, das dann im Alltag immer präsenter ist. Und in diesem Sinne diskutieren wir auch ein, also wir diskutieren einfach dieses Bild, dass Finanzen und Verschuldung gar nichts mit, dem, mit der Arbeit zu tun hat. Das ist einfach sehr spekulativ. Das ist einfach die andere Bereichswelt gegenüber der Arbeit. Also das ist ja eigentlich eher das, was diskutiert wird. Und wir sagen, nein, das ist miteinander verbunden mit dieser Prekarisierung und dann können wir das auch besser verbinden. Die Ausbeutung, das funktioniert nicht mehr nur über den Lohn, sondern das funktioniert auch über die Verbindung zur Verschuldung. Dann können wir uns also anschauen, wir sind die Arbeitszeiten, also sei das nun bezahlte oder unbezahlte Arbeit, das ist ja auch ein langes Thema. Aber wir sehen, dass die Ausbeutungsquote, um das irgendwie zu beschreiben, das ist eben nicht nur etwas, das in den Lohnverhältnissen präsent ist, sondern eben auch in den Schulden und der Verschuldung die die Haushalte übernehmen. Und das Ganze macht dann möglich, den Bild zu, das Bild weiterzustecken und sehen, es gibt natürlich diese Ausbeutung der Arbeit und auch der nicht bezahlten Arbeit und das ist eng verbunden mit dem Finanzwesen und das ist wirklich sehr wichtig, um die neuen Armutsformen zu verstehen. Wie wird mit diesen neuen Arbe Armutsformen umgegangen? Und das wird einfach alles über die Präsenz des Finanzwesens am Laufen gehalten. Also meines Erachtens, also aus feministischer Ökonomie-Perspektive oder aus der Perspektive der feministischen Auseinandersetzung ist das wirklich sehr wichtig, da wir hier sehen, es gibt eine enge Verbindung zwischen nicht bezahlter Arbeit und der Finanzwelt, schlecht bezahlter Arbeit und der Notwendigkeit einer Verschuldung. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, Ausbeutung wieder in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn wir überhaupt nicht über Lohnarbeit sprechen oder klassische Arbeitsverhältnisse. Vero, Luzi, du hast schon angefangen, du hattest schon angefangen, darüber zu reden, was die Pandemie äh, mit der Bewegung gemacht hat. Eine Bewegung, die viel die über die Straße Politik gemacht hatte. Äh, da war die Pandemie natürlich äh, schwierig. Wie hat die Pandemie aber auch die Verschuldung, die private Verschuldung von armen Menschen in Argentinien verändert? Also in der Pandemie da wollten eigentlich alle ihre Hypothesen testen, auf unterschiedliche Art und Weise. Da waren wir eigentlich überhaupt keine Ausnahme. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, war hinsichtlich dieser Idee, die sich auch allgemein verbreitet hat, nämlich, dass das Ganze irgendwie ausgesetzt wird, dass es diesen Bruch gibt, diese Pause, die allgemein gilt. Und die Frage war dann aber vielmehr, Welche Rolle spielt das Finanzkapital während dieser sogenannten Pause? Also wer gewann während dieser Quarantä Quarantä Quarantäne? Welche Rolle hat da das Finanzkapital eingenommen? Und diese Vorstellung, dass es sozusagen eine Pause gibt, das war eher ein Deckmantel. Also es gab auch Einnahmen, die sich intensiviert haben während der Pandemie. Es gab einfach Akteure, die Vorteile hatten von der Pandemiesituation. Und das hat sich dann einfach nochmal wie unter einem Brennglas verschärft. Wir haben gesehen, welche unterschiedlichen Bündnisse und Kontakte es gibt bei unserer Gruppierung Ni Una Menos, bei unserer Bewegung Ni Una Menos und haben dann festgestellt, dass und während der Pandemie es verschiedene Prozesse gleichzeitig gab. Also das war auch etwas, das uns umgetrieben hat als feministische Bewegung und das haben wir auch zu Beginn gleich mit aufgegriffen. Diese Aufforderung, zu Hause zu bleiben, das hat ja für viele Frauen bedeuten, bedeutet, dass man mit der Person zu Hause sein muss, die, mit der man ein konfliktives Verhältnis hat oder wo es auch eine Gewaltsituation gibt. Und das war natürlich eng verknüpft mit der geschlechtsbasierten Gewalt. Also, dann haben wir diese Vorstellung auseinandergenommen. Also diese Vorstellung, was bedeutet es, zu Hause bleiben zu müssen? Was bedeutet das in diesem Haus sein zu müssen? Wir haben gesehen, es gab einen Anstieg der geschlechtsbasierten Gewalt. Und das ist etwas, das sich in Argentinien auch nochmal gezeigt hat. Es hat eine Zunahme der nicht bezahlten Arbeit gegeben. Und gleichzeitig wurden die öffentlichen Dienstleistungen ausgesetzt, wie zum Beispiel Kinderbetreuung, die Schulen waren geschlossen. Es gab aber auch bestimmte Netzwerke nicht mehr, die, UNO, die, die man einfach nutzt, um Care-Arbeit besser zu verteilen. Das wurde alles ausgesetzt. Und wir haben gesehen, dass das natürlich auf die Care-Arbeit Auswirkungen hat. Wir haben gleichzeitig auch gesehen, dass bei alleinerziehenden Personen, da sehen wir eben diese all diese Ungleichheiten und die neuen Formen der Armut, das wurde ja auch beschrieben. Und wir haben gesehen, dass in diesen Haushalten es noch mehr care gibt, die zu leisten ist und noch höhere Verschuldung. Also eine Intensivierung der Immobilienspekulation haben wir auch beobachten können. Die Miete wurde plötzlich zu einem Grund, warum man sich verschuldet und das auch weit verbreitet. Man hat sich zunächst verschuldet, um die Miete weiterzahlen zu können und dann wurde sich eben noch weiter verschuldet, um das alles weiterfinanzieren zu können. Also in dieser Vorstellung von, ja, alles ist ausgesetzt, da ist es aber so, dass mehr Einnahmen erzielt werden konnten über Spekulationen, über den Immobilienbereich und gleichzeitig gab es eben mehr care -Arbeit. Und wir müssen mit dieser Analyse eben weitermachen, welche Rekonfiguration hat es da gegeben wegen der Pandemie. Wir haben da auch einen Text zugeschrieben, wo wir sagen, ja, es gab diese Rekonfiguration im häuslichen Raum. Und das hat aber auch dazu geführt, dass etwas insgesamt rekonfiguriert wurde nämlich wie Arbeit verteilt wird, zeitlich gesehen. Das sehen wir in der Pandemie. Und das ist etwas, das immer noch gegeben ist. Und wenn man das aus der feministischen Perspektive sieht, dann wäre das also eine Konzeptionalisierung dessen, was während der Pandemie passiert ist, unter dieser Vorstellung, dass man zu Hause bleiben muss während der Quarantä Quarantäne. Also stärkere Verschuldung, weniger, also mehr Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und all diese Einkommen, die gestiegen wurden, über die Mieten und über andere Faktoren. Ich glaube auch, nur noch ein Element mehr, was ich glaube, was wir auch noch nicht durchdrungen haben, uns zu überlegen, was, das, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist das ganze Thema von Homeoffice. Also da und Verteilung von Arbeit und unbezahlter Arbeit oder Überlastung, das ist glaube ich ein Thema, was wir auch noch mit aufnehmen können. Ich habe ja am Anfang ein paar... Äh, Zahlen angekündigt zu Deutschland und Privatverschuldung äh, und äh, die, äh, das sind folgende Zahlen, äh, das sind relativ neue Zahlen und zwar äh, besagen die, dass die Verschuldung von Privathaushalten in der Pandemie in Deutschland zum ersten Mal seit diese Zahlen überhaupt erhoben werden gesunken ist. Ähm, gleichzeitig ist die Armut ebenfalls auf einen historischen Höchststand seit der Erfassung der Zahlen gestiegen. Das hört sich jetzt paradox an und ich wollte eigentlich auch vor allen Dingen für euch beide ein bisschen das erklären. Die staatliche Corona-Politik hat Insolvenzen verhindert oder zeitlich verschoben und die Zahl der Privatinsolvenzen ist krass gestiegen. Das liegt daran, dass die das, das System der Privatinsolvenzen äh, bedeutet, dass sich Privatpersonen vollkommen von ihren Schulden befreien können. Dazu müssen sie ihre Vermögen abgeben und eine bestimmte Zeit auch alle Einnahmen oder Einkommen, die die Grundsicherung übersteigen. Die Zeit dieser Buße ist 2020 in der Pan Pandemie von sieben... Ich warte kurz. <lacht> also wer sich sozusagen äh, insolvent erklärt nach dem Privatinsolvenzrecht, äh, hat keine Schulden mehr, aber muss seine, sein Vermögen, muss Vermögen abgeben und muss, äh, darf auch an Einnahmen oder an Einkommen nur behalten, was die Grundsicherung äh, bedeutet. Und die Zeit dafür, wie lange das ist, ist 2020 von sieben Jahren auf, zwei, auf drei Jahre gesenkt worden. Was, es, was bedeutet hat, dass viele Leute diesen Ausweg aus der Verschuldung dann äh, sozusagen genommen haben. Gleichzeitig ist aber auch gerade der, äh, der, der neue Armutsbericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband äh, herausgekommen und der besagt, dass Ende 2021 die Armut von Kindern und von Rentnerinnen in Deutschland auf, wirklich auf den historischen Höchststand gestiegen ist. Jedes sechste Kind und jeder fünfte Rentner in Deutschland ist armutsbetroffen oder armutsgefährdet. Ähm, und dieser Bericht konstatiert auch eine Ausbreitung von Armut in einer Geschwindigkeit, die es vorher in Deutschland noch nicht gegeben hat. Ähm, Susanne, dies sind die trockenen Zahlen. Ich würde gerne von euch als Betroffene, ihr habt euch als Betroffene zusammengetan. Kannst du aus eurer Sicht dazu sagen und vielleicht auch, weil das mir in dem Bericht gefehlt hat, wie Frauen davon besonders betroffen sind? Wie meinst du, das, Frauen... Von Armut. Armut in Deutschland ist weiblich, ja. also Frauen sind in einem überproportionalen Anteil betroffen. Armut äh, von Frauen, also allein jetzt, ein Kind zu behaben als Frau ist schon mal an sich ein Armutsrisiko und wenn du dann deinen Job verlierst sowieso, also Alleinerziehende sind überproportional von Armut betroffen, Frauen natürlich, ältere Frauen weil sie nicht die Rentenleistungen eingezahlt haben, oftmals wie andere äh, wie, wie Männer das halt getan haben. Von daher sind sie auch viel häufiger betroffen von Armut, weil sie auch früher, wenn man das, sich die Altersstruktur anguckt, gar nicht die Möglichkeiten hatten, in Berufen zu arbeiten, die ihnen auch womöglich das Einkommen beschert haben. Vielleicht hat, ist das zum Teil in Städten möglich gewesen, aber in vielen Räumen gab es nicht die Möglichkeiten, für Frauen das Einkommen und damit die Rentenansprüche zu generieren, die andere also die Männer hatten in der gleichen Zeit und wir leben ja noch nicht so lange in einem relativ modernen Familienkonstellation, sondern es gab ja immer noch und gibt immer noch sehr klassische Muster, dass die Frauen zu Hause bleiben und auch das ist ein Muster dafür, arm zu werden, wenn du alt bist. Ähm, deshalb wundert mich das ehrlich gesagt nun gar nicht, dass äh, Armut in Deutschland weiblich ist. Ähm, und Vero, ich wollte dich wollte ich fragen, wenn du dir diese Zahlen oder diese Situation oder Schilderung in Deutschland anhörst, welche Unterschiede siehst du zu Verschuldung und Verarmut in Argentinien? Also, diese Zahlen sind ja sehr beeindruckend. Also, in Argentinien ist das auch so. Also die Zahl, die wir in Argentinien nennen, ist, dass 60 Prozent der Kinder in Armut leben. Also Vielleicht kann man das so nicht direkt vergleichen, aber ich denke, das ist eine Zahl, die wirklich sehr heftig ist. Also insbesondere, wenn wir das so greifen, dass es eine unterschiedliche Auswirkung der Armut gibt und wieder die unterschiedlichen Situationen sind von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und Frauen. Also und dann natürlich noch das Thema der Auslandsverschuldung. Wenn wir uns da das Ranking angucken und die Funktionen, dann sehen wir einfach, dass Auslandsverschuldung eigentlich ein koloniales, globales Kontrollinstrument ist. Und das ist überhaupt kein Zufall. Also wir können das natürlich immer wieder sagen. Also der Grund, warum Argentinien so stark verschuldet ist, das ist natürlich eng verbunden mit der Militärdiktatur. Wir können die staatliche Repression überhaupt nicht abkoppeln von der Verschuldung der öffentlichen Hand. Und die unterschiedlichen Verschuldungsmomente beziehen sich eigentlich immer auf soziale Krisenmomente oder den Versuch, mit Ungehorsam irgendwie umzugehen und einer stärkeren Verarmut der Bevölkerung. Also, Verschuldung ist eigentlich ein Regierungsinstrument, ein bestimmtes politisches Strukturierungsmoment und natürlich auch etwas, das im Alltag präsent ist. Das hat der Feminismus beigetragen, um Verschuldung besser zu verstehen und die Funktionsweisen von Verschuldung. Die Möglichkeit, eine internationale Ordnung von Seiten der verschuldeten Ländern und der globalen Strukturen zu verstehen und wie diese internationale Ordnung präsent ist auf der kleinsten Mikroebene, nämlich im eigenen Zuhause in den Haushalten. Also da gibt es diese enge Verbindung zwischen der internationalen Finanzstruktur und den Haushalten. Und diese Verbindung macht es dann auch möglich zu verstehen, welche Zuschreibungen gibt es, bei dem, was man sagt, ja, wer kann wie Politik machen, wer kann wie welchen Bedingungen aushandeln. Und das bezieht sich auch auf das, was Susanne Bitz gesagt hat. In Argentinien gab es eine umfassende Diskussion zu der Frage, welche Notfallsozialleistungen gibt es während der Pandemie für die Familien und für die Haushalte. Es gab eine bestimmte Sozialleistung und der IWF hat eine Bedingung gestellt, nämlich dass diese Sozialleistungen nur drei Monate gezahlt werden. Also da gibt es wieder diese enge Verbindung zwischen der Organisation des Alltages in einer globalen Notfallsituation und die Bedingungen, die eingeschrieben werden durch die Verschuldung. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Kapazität der Staaten, wie sie die öffentliche Politik überhaupt gestalten können. Ähm, ihr könnt auch, und Sie und ihr im Publikum, ihr könnt euch auch schon mal überlegen, was ihr für Fragen habt oder für Beiträge machen wollt. Caro, gibt es im Stream oder im YouTube Fragen? Äh, dann das, die gleiche Anregung an alle, die uns folgen in dem im Stream oder im YouTube oder im Zoom. Ihr könnt auch gerne Kommentare oder Fragen in den Chat schreiben. Ich würde gerne noch was sagen ja. dazu. Ähm, es geht ja viel in, in den Diskussionen, die ihr anbringt, über Verschuldung. Verschulden können sich die armen Leute hier in Deutschland nicht. Wir können uns nicht verschulden, weil wir keine Kredite oder sowas kriegen. Das Prinzip bei uns ist aber, glaube ich, dass wir in Armut gehalten werden, damit wir nicht protestieren. Die, die Idee dahinter ist die gleiche. Die einen müssen Schulden machen, damit sie sich bloß möglichst klein gehalten werden und nicht protestieren können. Wir werden arm gehalten und müssen ganz viel aufbringen im Alltag um das Überleben zu sichern, um zu organisieren, dass alles irgendwie funktioniert. Und das nimmt auch, das ganze System nimmt Kraft zu protestieren. Deswegen ist das, was wir gerade versuchen, für uns auch ein Kraft arme Leute dazu zu bewegen, auf die Straße zu gehen, weil diese Kraft ist für viele einfach nicht vorhanden. Es ist die Armut, es ist das Beschämende im System, es ist das Erniedrigende. Wir werden in diesem ganzen System ja nicht auf Augenhöhe behandelt. Es werden ja immer wieder strukturelle Dinge mit uns, die, die begegnen uns und dadurch fehlt einfach die Kraft sich zu mobilisieren und ähm, das ist schon in etwa, das, das, macht der Machtmechanismus, der dahinter steht, ist glaube ich in meinen Augen sehr sehr ähnlich, nur die, die die Ausformungen sind ein bisschen unterschiedlich. Ja, danke. Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, wie die Ökonomie des Gehorsams in Argentinien anders ausgeprägt ist als in Deutschland. Und das hast du jetzt, glaube ich, sehr gut ausgedrückt, dass das über Verschulden gehen kann oder in Armut gehalten werden äh, gehen kann. Und... Äh, sí. Wolltest du was dazu? Ich wollte also da würde ich gerne noch da würde ich gerne darauf reagieren. Okay, ich nehme mir, glaube ich, mal kurz die Kopfhörer ab. Bei dem Prozess, die Verschuldung zu politisieren, also da besprechen wir auch, welche Folgen hat die Verschuldung im Politischen, also dass das zu einem Mandat im den Haushalten wird. Also es wird auch gesagt, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass 40 Prozent der Haushalte überschuldet sind. Das ist also ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Die Verschuldung tritt auf. Also es gibt eben diese Figur der der Personen, die sehr wenig Lohn beziehen, einfach im Niedriglohnsektor arbeiten und irgendwie über die Runden zu kommen, müssen sie sich verschulden und wir sprechen auch über die Partizipation im Arbeitsmarkt von Seiten der Frauen aus, das ist etwas, das wir diskutiert haben. Also im Ar am Arbeitsmarkt teilzuhaben, das endet ja, endet ja überhaupt nicht die Armut, sondern das kann dazu führen, dass man unter sehr prekären Bedingungen lebt Heute in Argentinien befinden wir uns bei einer Arbeitslosenquote, die wirklich historisch niedrig ist und gleichzeitig ist die Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt enorm hoch und gleichzeitig ist die Verschuldung so hoch wie nie. Und darüber hinaus haben wir so wenig Zeit wie noch nie, uns politisch zu engagieren. Also das sind einfach politische Faktoren und da geht es darum, dass Zeit umstritten ist. Wenn wir vom Streik sprechen, da sagen wir Zeit für uns. Wir nehmen uns die Zeit, um stillzustehen. Das haben wir immer gesagt. Also wir arbeiten mehr, um weniger Lohn zu beziehen und das bedeutet einfach, dass wir gar keine Zeit mehr haben oder noch weniger Zeit haben, uns politisch zu organisieren. Und gleichzeitig verschulden wir uns und häufig wird uns dann gesagt, also da erinnere ich mich noch an eine, Gen eine Genossin aus dem Barrio Lugano, die mir gesagt hat, also seitdem... ich mich verschuldet habe, kann ich mich überhaupt nirgendwo mehr beteiligen, denn ich muss ja irgendwie diesen Schuldendienst leisten. Also da gibt es diese neuen soziologischen Kategorien, um zum Beispiel die Armut zu denken, die sozialen Schichten, die verarmten ArbeiterInnen, die verschuldeten ArbeiterInnen. Also das muss man einfach von Seiten der politischen Folgen auch sehen. Ähm, danke, da sind wir schon schön weitergekommen, damit irgendwie gemeinsam, das wirklich gemeinsam zu denken und zu diskutieren. Ich würde trotzdem jetzt gerne auch noch mal auf die Ebene der Staatsverschuldung eingehen, ähm, die in Argentinien ja, was obwohl der argentinische Staat viel weniger Schulden hat, erheblich viel weniger als der Deutsche, aber äh, in Argentinien trotzdem ein alltägliches Thema ist, wovon ihr ja schon geredet habt. Ähm, ich war im März dieses Jahres in Buenos Aires und habe dort eine der großen Demonstrationen wieder gesehen nach der Pan Pandemie gegen das Abkommen der Regierung mit dem IWF. Die Zeitungen sind voll davon, äh, Ökonomen kommentieren, internationale Expertinnen reisen an. Wie verbindet ihr die feministische Analyse von Schulden, die ihr jetzt auch uns schon äh, in vers auf verschiedenen Ebenen erklärt habt, mit dieser Ebene der, Staat, der externen, externen Verschuldung, der Staatsverschuldung in äh, Argentinien oder die bis auch hinreichend bis zur internationalen Finanzpolitik. Luzi, ich würde dich noch mal fragen als Ökonomen. Bueno. Okay. Ja, also... Also wenn man Argentinierin oder Argentinier ist, dann redet man einfach sein Leben lang über die Verschuldung oder auch die Auslandsverschuldung. Die, die Schulden sind einfach so jemand wie ein weiteres Familienmitglied. Aber es ist natürlich wichtig, das auch geopolitisch zu verordnen, nicht nur wegen der besonderen Charakteristika Argentiniens. Also wir haben ja immer gesagt, die Geschichte Argentiniens mit dem IWF, das geht ja auf die Zeit von 1956 zurück, da gab es einen, einen, einen Staatsstreich, da war der IWF dann präsent und das entwickelt sich dann und während der Militärdiktatur ist das noch einmal präsenter, das Vero ja auch schon angesprochen, und dann gab es einen Entschuldungsprozess zu Beginn der 2000er Jahre, 2017, 2018 also mit der ultraneoliberalen Regierung, also jetzt ist es ja eher so, dass wir eine Phase haben, die wir als Nuance des Neoliberalismus beschreiben können, aber beim Ultra-Neoliberalismus von Mauricio Macri wurde auch ein Kredit aufgenommen vom IWF von 47 Milliarden Dollar, Millionen Dollar und da gab es natürlich unterschiedliche Unregelmäßigkeiten hinsichtlich des IWF-Statuts. Also es ging auch um den, um das Verhältnis von Trump und Macri. Also es wurde eigentlich sehr viel mehr angeboten, als eigentlich Argentinien laut der Quote zustand. Und da gab es sehr viele Unregelmäßigkeiten und auch bei diesem Verwaltungsprozess, als die Kredite aufgenommen wurden, aber auch andere Unregelmäßigkeiten. Also der IWF hat die eigenen Statuten verletzt, um möglich zu machen, dass dieses Geld irgendwie dann flüchtet und es eine Devisenflucht geben kann. Also bei diesen Krediten gab es einfach sehr viele Unregelmäßigkeiten, aber da war eben der IWF präsent. Das wurde sogar vom IWF selbst anerkannt. Dass man da sich wohl geirrt hatte, dass das aber eher auch wohl eine, ein Fehler war der lokalen Regierung, Und um auf die Auswirkungen dieser entsetzlichen Schuld sprechen zu, ähm, um darauf sprechen, um, um, um das aufzugreifen. Also da gab es eine ganze Reihe von Indikatoren, man hat versucht, das eben zu regeln, die Wirtschaft zu regulieren und man hat gesagt, okay, also das wäre doch eigentlich auch ein Kredit, der eine Genderperspektive hätte. Makri hat das auch gesagt zu diesem Kredit, Dann, da gab es einige Punkte, die das aufgegriffen haben in diesem Abkommen. Also man hat gesagt, die Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt soll erhöht werden, da ging es auch darum, dass Kinder, Tagesstätten und so weiter gebaut werden, damit eben die Frauen am Arbeitsmarkt sich beteiligen können und das haben wir diskutiert von dem Moment an, wo das unterzeichnet worden ist. Also wir haben gesagt, die ersten Betroffenen sind von dieser kolonialen Finanzplünderung vom IWF, das sind doch die Frauen. Das Erste, was dann eingefordert wurde gegenüber der argentinischen Regierung 2017, 2018 war, dass eigentlich die Regelungen für die Renten der Frauen verändert werden. Also das haben wir unbedingt versucht aufzuhalten und das nicht durchsetzen zu lassen. Und das haben wir in unterschiedlichen Ländern auch beobachten können. Wie messen wir also die Auswirkungen der Verschuldung im Alltag? Aber das wollen wir auch diskutieren. Die Indikatoren, die der IWF etabliert, auch in Argentinien, das haben wir in unsere Bildungsarbeit mit aufgenommen. Also die Partizipation der Frauen am Arbeitsmarkt, das wird ja einfach als positiv angesehen, ohne dass man irgendwie die Arbeitsrechte mit einbezieht. Finanzintegration, das wird gleichgesetzt mit einer wirtschaftlichen Autonomie der Frauen, während wir sagen, Bankwesen, Integration unter prekären Bedingungen, das ist eigentlich nur etwas, was zu mehr Verschuldung führt. Wir haben all diese Kategorien diskutiert, die angewandt werden zur Analyse unserer Volkswirtschaft, aber wir haben das aus feministischer Perspektive gemacht und haben versucht, die Bedingungen klar zu erkennen, die für unsere wirtschaftliche Autonomie oder Nichtautonomie gelten. Das treibt uns politisch und akademisch um also diese Kategorien zu nutzen für die feministische Analyse, diese Kategorien, mit denen der IWF die desaströsen, schädlichen Auswirkungen der Kreditvergabe vertuschen, verdunkeln, verdecken will. Und ich denke, wir haben hier sehr viel Input produziert, um das aus unterschiedlicher Perspektive diskutieren zu können. Ich glaube, da seid ihr in Argentinien tatsächlich auch... Ähm sozusagen von den Konzepten her oder konzeptionell weiter als wir hier. Ähm Vielleicht ist, weil, weil klar ist, dass sozusagen die Politik, das, die Schuldenpolitik, die staatliche Schuldenpolitik, was die für Auswirkungen hat. Wenn ich das jetzt nochmal versuche auf Deutschland zu übertragen, ein bisschen gewagt, aber unser IWF ist die Schuldenbremse. Also die Schulden, dass, dass der Staat, äh, im, dass im Grundgesetz steht, dass der Staat keine Schulden machen darf, keine Kredite aufnehmen äh, kann, äh, was seit 2009 so war und was sich so, was wir vielleicht nicht so genau analysiert haben bisher aus feministischer Sicht, wie sich das auf, äh, auf Leben äh, auf, auf Leben hier ausgewirkt, ausgewirkt hat. Und wir haben ja gesehen, während der Pandemie, äh, der da da wurde die Schuldenbremse durchbrochen. Der Staat hat Kredit, der deutsche Staat hat Kredit aufgenommen für die Pandemie und für den Krieg jetzt wieder. Da ist es möglich. Aber wir haben noch nicht diese sozusagen, wir haben noch nicht diese feministische Analyse, was eine, in diesem Fall nicht eine Schuldenpolitik, sondern eine Sparpolitik äh, mit uns macht auf eine Art und Weise, wie ihr das mit der Schuldenpolitik gemacht habt. Und es ist, ich würde dich gerne fragen, ob ihr eine, eine Schwierigkeit seht bei der Mobilisierung dass bei der Mobilisierung gegen die, augenblickliche, gegen die augenblickliche Politik gegenüber diesem Gedanken, dass man sich nicht verschulden darf und dass der deutsche Staat sich nicht verschulden darf? Oder ist es jetzt auch sozusagen klar, dass durch die Pandemie, dass, dass das sozusagen interessensgeleitet ist, wofür der Staat Schulden macht und wofür nicht? Also ich nehme das, nehme das so wahr, auch in Gesprächen mit anderen Betroffenen, dass ähm, es zwei ähm, Narrative gibt. Das eine ist, ähm, die Reichen haben ja so viel geleistet, deswegen steht ihnen ihr Geld zu. Das darf man ihnen nicht nehmen, sie sind ja die Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und das andere ist, wenn der Staat spart, dann spart er ja für uns. Und die Schuldenbremse, die macht er ja für uns. Und ähm, ich glaube, dass in weiten Teilen der Gesellschaft es noch nicht verbreitet ist und auch nicht angekommen ist und wir noch unheimliche Aufklärungsarbeit leisten müssen, um zu verstehen, dass das so nicht stimmt und dass wir ähm, unsere Zukunft eigentlich neu denken müssen und mit ganz neuen, neuen Systemen und, und, und Umverteilungsgedanken ähm, uns auch auseinandersetzen müssen. Was ich sehr hoffnungsvoll finde, ist, dass es ja neuerdings auch viele junge Ök Ökonominnen gibt, ähm, die genau diesen Gedanken aufgreifen. Es gibt auch junge ähm, Menschen, die sehr wohlbehütet zur Welt gekommen sind und in diesen Mustern auch aufgewachsen sind, die heute sagen zum Beispiel Text me now", diese Bewegung, wir sehen ein, dass wir nicht berechtigt sind, so viel Geld zu haben, wir sind durch einen Zufall der Geschichte reich geboren und wir wollen teilen. Ich sehe da im Moment eigentlich Ansätze, die sehr vielversprechend sind, aber das sind ganz, ganz kleine Ansätze in einer großen Gesellschaft, die eigentlich immer noch das schützt, was es seit Jahrzehnten gibt, weil es, es hat sich ja wohl so demnach bewahrheitet, dass es richtig ist, weil es ja immer schon so gewesen ist. So sehe ich das und das macht es wirklich schwer. Wir haben ganz viel Anfang von Menschen, die uns gar nicht anfeinden bräuchten, weil sie ja selber bald oder schon betroffen sind. Aber selbst Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen haben Vorurteile und sagen irgendwie, geht doch arbeiten, macht doch mal, statt zu sehen, dass viele der Betroffenen gar nicht arbeiten können, weil sie krank sind. Viele Menschen, die nicht arbeiten, sind psychisch krank, sind körperlich krank, sind erwerbsunfähigen Rentnerinnen. Es sind ganz viele und Große Anfeindung kriegt man erstaunlicherweise aus der sogenannten Mittelschicht. Und das ist ganz erstaunlich. Ähm, deshalb, ja, wir müssen neu denken, aber das tun wir noch nicht. Und nach dieser Runde würde ich auch wirklich gerne eure Fragen oder eure Kommentare äh, einholen. Ich finde, hier gibt es schon ganz schön viele Ansatzpunkte, die. Wo wir, wo wir sozusagen nachfragen können oder gemeinsam denken können. Ähm also überlegt schon mal, wer vielleicht eine Frage hat oder was beitragen möchte. Ja, noch einmal zu dem, was Susanne gesagt hat, Zum, zu dieser... Erklärung der Merik Meritokratie, also dass diejenigen, die etwas haben, sich das auch erarbeitet haben und diese Idee, wer hat Zugang zu Reichtum. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Der Feminismus äh, leistet einen Beitrag und zeigt auf, dass die Verschuldung mit der Idee der Schuld verknüpft ist und mit dem Indu Individuum. Das Individuum und die Schuld zeigen auf eine Niederlage und die ist auch individuell und privat. Und wir müssen uns kollektiv darum bemühen, das zu kollektivieren, denn es geht um eine grundlegende politische Aufgabe hier. Es geht um darum ein Problem miteinander zu teilen und Lösungen zu denken gemeinsam. Wir müssen also schauen, wie wir wieder dieses Gemeingut installieren. Wie können wir das wieder erlangen, was uns eigentlich gehört? Wir versuchen also diese Gläubigerschaft umzudrehen. Also wer schuldet wem? In Argentinien haben wir ein Motto, dass die Schulden habt ihr bei uns. Das ist unser Motto. Es geht also darum, die Schuld, die Verschuldung umzudrehen, diese Individualität zu revertieren und ähm, auch zu den Fordernden werden. Es geht also auch darum, eine Taktik zu eröffnen, um öffentliche Daseinsfürsorge wiederzuerlangen und ähm, Hilfen, aber unter einer ganz anderen Sichtweise und mit ganz anderen Arbeitsbedingungen. Also wir brauchen einen weiten Blick und nicht einen punktuellen, maßnahmenbezogenen Blick. Ich schlage jetzt einfach mal vor, dass wir äh, eine... Ein kleines ähm, gemeinsames Gespräch anfangen und zwar sucht könntet ihr euch jeder jede eine Nachbarin suchen und drei Minuten darüber reden, welches Thema, welche, welcher Aspekt euch hier am meisten, am interessantesten vorkam und welche Fragen ihr an eine der drei äh, Referentinnen ihr habt. Und äh, Wenn ihr euch dann untereinander ausgetauscht habt, dann gibt es vielleicht auch mehr, ähm, mehr Hände, die sich heben oder mehr Leute, die sich trauen, irgendwie ihre Fragen zu stellen. Also deswegen äh, wäre es... Ja, ich sehe schon, es haben sich schon Nachbarinnen gefunden. Vielleicht wäre es gut, wenn sich jeder, jeder eine, eine Person findet und ihr habt jetzt drei Minuten, um euch auszutauschen und zu überlegen, was ihr an Fragen hier an Vero, Lucy und Susanne habt. Gracias. Gracias. So, ich unterbreche ungern, aber wir hatten ja versprochen, dass ihr noch Fragen stellen könnt und Kommentare machen und deswegen ähm, jetzt einfach die, die Frage, ob äh, wer Fragen stellen möchte, Kommentare machen möchte an eine der, der, der Referentin hier. Eine Frage... Das hört man nicht oder ja, doch. Eine Frage an Susanne. Du hattest ja deine Kritik geäußert an den Entlastungspaketen. Könntest du vielleicht noch mal erklären, was eure derzeitigen Forderungen sind, was man, ja, was man stattdessen machen könnte oder was stattdessen entlastender wäre? Entlastender wäre langfristig natürlich ein ganz anderes System. Also wir würden möchten weg von dieser entwürdigenden Bürokratie, die es hier in Deutschland gibt. Wir wollen wirklich Zukunft neu denken, solidarischer und mehr an einem Gemeinwohl orientiert, das für alle gut ist, also nicht nur für einige wenige. Um noch mal ganz kurz einen Seitenhieb zur Pandemie zu bringen, das Vermögen von vielen Menschen, also es sind wenige Menschen, aber die haben ihr Vermögen in der Pandemie, die ganzen äh, obersten Reichen, also wirklich die obersten zehn Prozent haben während der Pandemie ihr Vermögen um 75 Prozent steigern können. Also 2019 haben 25 Familien so viel besessen wie 41,5 Millionen Menschen, heute sind es zwei. Das geht nicht. Und wir haben aber als konkrete Forderung, als Ersthilfe, ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, der diesen Armutsbericht rausgegeben hat, Ende des vergangenen Jahres, hat aufgestellt, dass es ein Einkommen, also eine Hilfe gibt von 678 Euro im Monat, die dann konkret armutsbetroffenen Menschen helfen würden, zumindest halbwegs fair leben zu können. Und das wäre die erste Forderung, die wir einfach stellen würden. Wir wollen sicher leben und nicht überlegen müssen, dass wir den Rest des Monats, also ab Monatsmitte nur noch von, von Nudeln und Tomatensoße leben. Und wir wollen vor allen Dingen auch, dass unsere Kinder eine Chance haben. Ich finde, wenn wir überlegen wollen, dass dieses Land irgendwie nach vorne kommen soll, dann müssen wir natürlich auch überlegen, dass wir die Kinder integrieren. Die Kinder müssen eine Chancengerechtigkeit haben. Es kann nicht sein, dass Kinder ähm, benachteiligt werden, nur weil sie in arme Familien geboren werden, dass sie keine Chance haben, ähm, überhaupt einen vernünftigen Beruf zu erlernen, weil sie schon in der Schule von Wirklich haben wir selber auch erlebt, dass Alleinerziehende, der Kinder von Alleinerziehenden hören, wenn du jetzt nicht in, in, also wenn du ein bisschen ländlicher wohnst, naja, du hast ja schon ein Problem und du kannst ja nicht. Und dann werden den Müttern auch immer erzählt, du als alleinerziehende Mutter, ähm, dein Kind ist verhalten auf, verhaltensauffällig. Du wirst also von Anfang an kriegt dieses Kind mit dass es stigmatisiert ist, dass es nicht in dieses System reinpasst, dass es falsch ist. So ein Kind hat keine Chance normal und eine vernünftige Ausbildung zu machen, weil es damit weiterwächst und denkt, warum soll ich mich denn anstrengen? Warum soll ich denn was tun? Diese diese Strukturen, die müssen gnadenlos aufgebrochen werden. Und dann müssen wir weiterarbeiten. Aber ich finde, das sind die ersten beiden, wo ich als Mutter jetzt sage, das ist das Wichtigste für mich. Und das denke ich, das ist aber auch also die Absicherung aller auf ein vernünftiges Niveau und dann bei den Kindern anfangen. Und dann bitte aber auch weiterdenken und weitergehen, weil so können wir nicht stehen bleiben. Danke, Susanne. Ähm, gibt es weitere Fragen? Das kann ich nicht glauben, dass ihr keine Fragen habt. <lacht> eine einmalige Gelegenheit. Lucy Oder Kommentare. Lucy und Vero fahren übermorgen nach Argentinien zurück, dann sind sie weg. Ja. Ich hätte noch eine Verständnisfrage. Es kam ja das Thema auf, dass in Deutschland Menschen in der Armut gehalten werden, ohne dass sie sich verschulden können. Und in Argentinien das anders ist, weil da Menschen sich leichter verschulden können. Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Also ist es leichter, in Argentinien einen Kredit aufzunehmen als Privatperson, obwohl man irgendwie schon arbeitslos ist? Oder wie sieht das aus? Danke. Ja, ich würde euch bitten, zu erklären, wie die Verschuldung funktioniert in Argentinien. Genau, praktisch. Äh, in, in Deutschland ist es so, hast du gesagt, kriegen Leute mit Hartz-IV karten die kriegen gar keinen Kredit ähm, mit Rente kriegst du keinen Verdien äh, Kredit, mit Hartz IV kriegst du keinen Kredit, ich weiß nicht, Studierende kriegen mit Sicherheit auch keinen Kredit, kann ich mir nicht vorstellen. Ich, als, also ich hab, war eine Zeit lang selbstständig und alleine dadurch, dass ich kein, kein geregeltes Einkommen hatte, sondern eben nur, nur Honorare, die reingekommen sind, hat mich auch ausgeschlossen davon Kredit zu kriegen. Also ähm, das ist schwierig in Deutschland äh, einen Kredit aufzunehmen, wenn du nicht äh, in, einer gewissen, in gewissen Kreisen dich bewegst und ein gewisses Einkommen generieren kannst. Sí. Also ich denke, der Unterschied besteht darin, dass in Argentinien eine bestimmte Restriktion auch besteht. Also es gibt natürlich bestimmte Vorschriften, sich im formalen Bankenwesen zu verschulden. Also wenn man prekär arbeitet und alleinerziehend ist, dann wird man wohl im formalen Bankenwesen keinen Kredit bekommen. Aber was es dann eben auch gibt, seit einigen Jahren schon, ist die Verbreitung eines informellen Finanzwesens. Also das ergänzt auch das formale System. Und dieses informelle Finanzwesen ist darauf ausgerichtet, Kreditlösungen anzubieten für die verärmsten Bevölkerungsgruppierungen, aber mit dem Unterschied, dass eben die Zinsen sehr viel höher sind. Also es ist einfach so, dass die Armut noch einmal abgestraft wird. Also man hilft nicht mit einem niedrigen Zinssatz, sondern es ist genau umgekehrt. Höhere Zinssätze bezahlen jene, die am ärmsten sind. Und dieses informelle Finanzwesen, also, da kommen jetzt noch digitale Finanzunternehmen hinzu. Die sind genau ausgerichtet auf diese Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugang haben zum formalen Bankenwesen und die Kredite, die sie anbieten. Also, das sind da eben, die sind verbunden mit diesen enormen Zinssätzen. Das wird dann auch noch mit anderen Verschuldungsformen kombiniert. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Also, man kann zum Beispiel sich auch verschulden über die Kontakte zu NachbarInnen oder FreundInnen, Familienangehörigen. Und dann gibt es auch. Angebote oder Kreditangebote sozusagen innerhalb dieses informellen Finanzwesens. Also ich denke, da ist einfach so der Unterschied. Ich verstehe natürlich, was äh, angesprochen worden ist. Das ist natürlich komplex. Wenn wir untereinander diskutieren, was ein feministisches Finanzwesen wäre, da sagen die Frauen, ich möchte Zugang haben zum formalen Kreditwesen. Aber ich möchte gleichzeitig auch, dass dieses formale Finanzwesen eben mir ein Unternehmen finanziert. Also die Frauen verschulden sich mit dem Ziel, bestimmte Kosten zu bezahlen, die im Zusammenhang mit der sozialen Reproduktion stehen. Also das ist der Punkt. Also die Finanzwelt, wenn sie Frauen finanziert, dann Machen Sie das innerhalb von Kosten, die entstehen im Rahmen der sozialen Reproduktion und eben nicht für andere Tätigkeiten. In Argentinien ist das wirklich sehr verbreitet. Also da gibt es ein ganzes Finanzbusiness, das ausgerichtet ist auf die auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen und eben mit diesen massiven hohen Zinssätzen. Das kann man hier so vielleicht gar nicht finden. Das nochmal tatsächlich auch ein bisschen äh, frech auf die staatliche Ebene oder internationale Ebene zu übertragen, äh, war das so, dass der deutsche Staat jetzt jahrelang Kredite aufnehmen konnte und dafür Geld bekommen hat, weil es Minuszinsen gab, während der argentinische Staat für viel weniger Schulden so viel Zinsen bezahlen musste, dass er sie eben nicht, nicht mal mehr zurückzahlen konnte. Also dieses äh, es gibt auch noch eine internationale wenn man so will postkoloniale oder globale dimension der, der die wo, wohinter steht dass schulden vielleicht schulden machen ist vielleicht nicht schlimmes sondern das schlimme ist wenn man die bedingungen selber nicht bestimmen kann dafür und äh, in, im fall in, Deutsch, in, in im deutschen fall ist es eben Wäre es nochmal zu überlegen, welche, welche Form von Forderung wäre das? Ja, also sozusagen diese, diese, ähm, diese ähm, politische Maßnahme zu sagen, dass diese Privatinsolvenz nach drei Jahren abgegolten ist, glaube ich, hat schon einigen Leuten geholfen. Was sich in diesen Zahlen widerspiegelt, dass es sozusagen äh, die, die Privatverschuldung in Deutschland zum ersten Mal überhaupt abgenommen hat. Das wird sich aber natürlich jetzt durch... Inflation, Preiserhöhung, Lebensmittel und Energie, wird sich das natürlich auch noch mal weiter ändern. Gut, jetzt habe ich, ja jetzt, wer nicht geredet hat, hat, hat noch kam da noch eine Frage oder ein Kommentar? Ja, ich habe sogar zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, was ist genau soziale Reproduktion? Das, mit dem Begriff kann ich noch nicht so viel anfangen. Ähm, und die zweite Frage, was ähm, sind denn eure konkreten Ziele? In Argentinien mit eurer feministischen Organisation also soziale Reproduktion ist wirklich ein sehr wichtiger Begriff für die feministische Ökonomie. Dabei geht es darum, all diese Arbeit sichtbar zu machen, die normalerweise nicht vergütet wird, aber die unsichtbar gemacht worden ist und die es möglich macht, dass wir uns selbst reproduzieren, aber eben auch kollektiv gesehen. Das ist die Care-Arbeit. Aber das Kochen auch oder... Jemanden auch psychologisch, emotional zu begleiten. Also wirklich all das, das häufig überhaupt nicht als Arbeit anerkannt wird, aber das ist doch etwas Wesentliches auch für die Reproduktion der Arbeitskraft von uns allen, allen jenen, die einen Lohn beziehen, aber natürlich auch die Reproduktion des Haushaltes, der Umwelt, der Gesellschaft. Aber das sind Aufgaben, die immer abgewort, abgewertet worden sind, die nicht anerkannt werden, die nicht bezahlt werden und die unsichtbar gemacht werden. Also die Vorstellung der Reproduktion. Also da hat man ja den Eindruck, als geschieht das einfach so ganz von alleine, dass da, als wäre das etwas ganz Natürliches, wo gar keine Arbeit hinzugefügt werden muss und dass das häufig auch abgetan wird als etwas, dass das Liebe ist oder eine affektive Tätigkeit und gar nicht als Arbeit beschrieben wird. Das ist einfach ein selbstloser Einsatz und ein Liebesbeweis und das wird gar nicht als Arbeit beschrieben. Also die feministischen Diskussionen sagen da, diese Arbeiten werden historisch zwar als etwas gesehen, das nicht als Arbeit angesehen wird und auch nicht so angesehen wird, dass einen gewissen Mehrwert schafft, und gleichzeitig wird nicht gesehen, welche geschlechtsbasierten Kategorien es gibt und Mandate es gibt, um eben diese Arbeit aufrechtzuerhalten, die gar nicht als Arbeit anerkannt wird. Also da wird gesagt, ja, das ist einfach ein Liebesbeweis oder eine Solidaritätsarbeit oder da geht es einfach darum, was geschlechtsspezifisch irgendwie zugeschrieben wird und das wird gar nicht als Arbeit gesehen und deswegen ist das ein großer praktischer konzeptioneller Wert, das hervorzuheben und zu beleuchten, all diese, Arbeiten und all, die, all diese Aufgaben als Arbeit zu bezeichnen. Und das ist auch ein Paradigma, das zeigt, dass es andere Aktivitäten gibt, die abgewertet, abgewertet werden. Aktivitäten, die häufig von migrantischer Bevölkerung durchgeführt werden oder von kleinbäuerlicher Bevölkerung. Tätigkeiten, die niemals als Arbeit gesehen werden. Und nur ein ganz kleiner Teil dessen, was eigentlich Arbeit ist, wird als Arbeit anerkannt und das Ganze wird aber am Laufen gehalten durch eine große Infrastruktur der unsichtbar gemachten Arbeit und deswegen ist das ein sehr interessanter Begriff und das stellt sich einfach gegen das Produktive, als ob das Reproduktive gar keinen Wert schafft, aber das Produktive existiert überhaupt nicht ohne das Reproduktive. Und das ist der Schlüsselbegriff für die geschlechtliche Arbeitsteilung. Deswegen ist das ein wirklich wesentlicher Termini, um wirklich zu begreifen, was alles verdeckt ist. Also wir können jetzt vielleicht verschiedene Zielsetzungen nennen. Da gibt es natürlich eine Vielfalt bei den unterschiedlichen Gruppierungen und Bewegungen, wenn wir von der feministischen Bewegung sprechen, also wir sprechen sogar von der Bewegung Ni Una Menos und das bedeutet aber auch, dass dahinter eine große Heterogenität steht, zum Beispiel gewerkschaftliche Organisationen, die Ziele verfolgen, die im, einen, im Zusammenhang mit, der, mit Arbeitsrechten stehen. Bei dieser feministischen Politisierung sind die Forderungen mit aufgenommen worden in die gewerkschaftliche Agenda, die Forderungen, dass das Reproduktive anerkannt wird. Das ist wirklich sehr interessant, wie die feministische Dynamik Auswirkungen hat auf unterschiedliche Organisationen. Dann gab es auch eine sehr interessante Kampagne, nämlich Lohn einzufordern für die Care-ArbeiterInnen, also die ja gar nicht Lohn beziehen, aber im Alltag sehr präsent sind, zu Hause, in den Vierteln, in unterschiedlichen Räumen. Da gab es eine Kampagne dafür, die von sehr vielen Organisationen mitgetragen wurde, Lohn einzufordern. In Argentinien gibt es jetzt auch eine, einige Organisationen, die die Möglichkeit diskutieren, dass wir ein Grundeinkommen oder einen Grundlohn beziehen. Welche Einkommen könnten wir diskutieren, damit einfach das Überleben angesichert ist, dass man überleben kann, unabhängig davon, ob man einen Lohn bezieht oder nicht. Das kann auch eine Forderung der Bewegung sein. Das ist ja auch eine Möglichkeit der Anerkennung. Eine monetäre Anerkennung gegenüber dieser, diesen unsichtbar gemachten Arbeiten, die ich hier angesprochen habe. Dann wird sehr viel darauf sich konzentriert wie es mit der geschlechtsbasierten Gewalt ist, da gibt es eine klassistische, sexistische, patriarchale Struktur. Und es gibt sehr viele Organisationen, die diese Fragen bearbeiten und auch das Thema der Gerechtigkeit. Und da kann man nicht so einfach sagen, ja, also da gibt es eine einzige Forderung oder ein einziges Ziel der Bewegung, sondern da gibt es eine Pluralisierung der Aufgaben und Zielsetzungen. Aber das müssen wir mit ein beziehen oder einfassen, dass es wirklich eine große Kraft gibt, diese Fragen sichtbar zu machen, die über so lange Zeit unsichtbar gemacht worden sind und abgewertet worden sind und auch hinfällig behandelt worden sind. Oh, da ist doch noch eine Frage. Gut. Ich würde gerne fragen, seht ihr so im Schuldenmachen auch irgendwie eine Möglichkeit von, also eine emanzipatorische Möglichkeit oder auch so ein Kampfinstrument? Also so wie ich sagen kann, es gibt einen Mietenstreik und es werden kollektiv keine Mieten mehr gezahlt. Irgendwie es werden Schulden gemacht und sie werden kollektiv nicht zurückgezahlt. Ist das irgendwie was, was diskutiert wird? Oder so, keine Ahnung. Also vielen herzlichen Dank für diese Frage. Also, das ist wirklich eine interessante Frage. Von Beginn an der Diskussion innerhalb der Gruppe der Bewegung und auch im Zusammenhang mit der anderen Frage zu den konkreten Zielsetzungen, also da gab es ja die Fragestellung, welche Strategien gibt es, um diese Fortschritte der Finanzialisierung und die größere Präsenz der Finanzialisierung im Alltag aufzuhalten. Wir haben da unterschiedliche emanzipatorische Strategien uns angeschaut aus verschiedenen Perspektiven und Ebenen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Notwendigkeit der Finanzierung, die gelöst werden muss, aber die kann über andere Logiken gelöst werden, zum Beispiel feministischen Finanzierungsformen. Also, dass man Fonds etabliert für jene, die Geld brauchen, aber mit anderen Logiken, die eben nicht dem Wucher entsprechen. Das wäre vielleicht eine feministische Strategie oder sogar auch ein Lösungsansatz jenseits dieses Wuchersystems. Was wir uns auch angeschaut haben und entwickeln, also bei dieser Forschungsarbeit, also bei dieser politischen Forschungsarbeit, war die Frage, was bedeutet es, sich zu entschulden, in anderen lateinamerikanischen Ländern da sind Streiks durchgeführt worden, da hat man einfach bestimmte Dinge nicht mehr bezahlt oder man hat sich gewerkschaftlich zusammengeschlossen. Das wird zum Beispiel in Chile diskutiert. Bestimmte Gesetzgebungen, damit es einen Schuldenschnitt geben kann. Und das haben wir eben auch gesehen. Das ist eine Fragestellung, die natürlich als etwas behandelt werden könnte wie eine konkrete Zielsetzung. Das wäre ja die Verbindung zu der anderen Frage. Also das wäre natürlich eine Aufgabe, darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, sich zu entschulden. Und da gibt es feministische Strategien auf unterschiedlichen Ebenen, kollektive Strategien, Finanzierung zur Verfügung stellen über andere Logiken also oder die Entschuldungssysteme anzugreifen. Was führt dazu, dass man sich entschuldigen entschulden kann? oder dass man überhaupt verschulden kann also diese Gründe warum man überhaupt verschuldet ist anzugreifen zum Beispiel den Anstieg der Preise oder dass es geringere Einkommen gibt und so weiter da könnte ja könnten Strategien ansetzen und dann natürlich auch noch Strategien die sich direkt auf die Schulden beziehen, zum Beispiel Zinssätze oder dass man etwas nicht bezahlt oder dass man sich organisiert, um juristisch Front zu machen gegen das Begleichen des Schuldendienstes. Also das ist auch ein ganz konkretes Ziel, wie ja gefragt worden ist. Also da gibt es emanzipatorische Möglichkeiten und gleichzeitig sehen wir auch, dass es unterschiedliche Dimensionen gibt, praktische Dimensionen und deswegen ist das natürlich auch eine politische Herausforderung. Vielen Dank. Jetzt würde ich einfach sagen, wir äh, schließen hier dieses Podium, denn das heißt nicht, dass wir uns nicht weiter unterhalten können. Äh, wir laden euch herzlich ein, hier zu bleiben. Es gibt die Getränke, die ihr kennt. Wir haben Empanadas besorgt von äh, dem äh, mit Fleisch vegan und vegetarisch vom Au Pache, der samstags auf dem Maybach-Ufermarkt verkauft. Äh, die sind draußen und ähm, ich würde mich äh, freuen, wenn ihr bleibt und euch noch unterhaltet oder wir uns noch unterhalten und äh, lade auch noch Vero und Luzi und Susanne an ein, weil ich glaube, dass es bestimmt noch Fragen an euch direkt geben könnte. Und danke vor allen Dingen, Vero und Luzi, so schade, dass sie jetzt wieder nach Argentinien fahrt und wir nicht weiter diskutieren können, aber es wird sich noch eine Gelegenheit ergeben und Susanne, äh, nochmal herzlichen Dank, dass du jetzt äh, so schnell hier eingesprungen bist und uns wirklich auch nochmal so eine, äh, das, wie du selber sagst, das reale, das reale Leben, wie es sich im Augenblick darstellt, für viele, für viele Menschen ähm, äh, sozusagen erklärt hast und... Ähm, viel Glück äh, bei der Demo am 15.10. Wir, da wir, wir, wir sind nicht nur eingeladen, wir rufen mit dazu auf und ich danke euch den Übersetzerinnen vielmals dafür, dass ihr das möglich gemacht habt, Matze für den Stream ähm, ähm, und Applaus euch allen, dass ihr gekommen sind und vor allen Dingen nochmal dem Lateinamerika-Referat.